Okay, wir sind hier. Ja, superschöne Musik übrigens nach wie vor. Ich habe gelesen, es muss an der östlichen Wand sein. Weil ich einem keinen Bock hatte, das ganze Schloss zu durchsuchen. ein Riesending, dass wir einfach rumrennen können, während dem wir in der Adlersicht sind. Da sind wir ja Adlauge. Hier im ersten Gang. Ah, hier. Ich habe mir gerade meine Gedanken gemacht, und zwar, von der Schachfigur her bewegen wir uns recht komisch. Aber was ist die Assassinen, die hier immer weiß sind, was ist, wenn wir bis jetzt die Assassinen gespielt haben? Und wir jetzt die Damen herausfordern wollten und deswegen vielleicht verlieren. Nur vom, vom Schachspiel her jetzt. Symbolisch, weil die Assassinen ja immer weiß sind und nicht schwarz eigentlich. Es passt mir nicht, dass wir auf der weißen Seite sind für die Templergeschichten. Ich glaube, wir sind die Assassinen seit dem Schach. Und die Templer bauen Druck auf und die Assassinen Wo warst du? Ich habe dich vermisst. <lacht> Wer ist das? Laden. Burn-off. Also wenn wir das so drehen, das dreht sich zusammen mit der Mitte. Okay, das heißt, die zwei müssen synchron sein. Okay, also war mal kurz. Die Außenseite ist die einzige, die standalone arbeitet. Und die muss so rum. Das passen alle, außer das zweite. Okay, jetzt muss ich das wieder inarbeiten, Mal mal kurz. Also ich drehe das mal weg, das richten, damit ich das richten kann. Jawohl, das sieht gut aus. Oh, schöne neue Welt. Welch unsterblich Hand oder Auge dein, konnte deine furchtbare Symmetrie formen? Laden. Logikzentren aktiv. Ich verstehe, ich verstehe, was ich muss. Warum ich... Ich muss... Langzeitgedächtniszentren aktiv. Nein, nein, nein. Holt es raus. Holt es raus. Tötet mich. Laden. Produkt, das wir ohne Hände oder Maschinen herstellen. Produkt, das wir ohne Hände oder Maschinen herstellen. Keine Häuser also. Das sind alles Häuser. Menschen. Laden. <lacht> oh. Mathematik übrigens auch eine Option, aber Menschen merkt, Es geht, geht um Genetik. Sie wurden in ihre Positionen hineingebogen. Wir helfen ihnen nur, es zu akzeptieren. Achso, das Thema war Kinder. Ich hab's gerade nachgeschaut. Thema war Kinder. Mit jedem Tag, der vergeht, wird das Volk stärker. Freiheit steigt auf, kündigt eine Revolution an. Was war? LOL. Wow, da ist ein Versteckter, okay. Ja, wieso nicht? Äh, also, ich brauche 6 auf 2. Dann brauche ich 1 mit 8, damit 2 13 ist. 0 bekommt 21, damit 4... Ähm... Das ist einfach. 1 ist... Es gibt keine 1, okay. Dann geht es vielleicht weiter, weil es ist immer die vorherige Zahl, also 2 plus 3 gibt 5, 3 plus 5 gibt 8, 8 plus 13 und so weiter. Das heißt, wir haben 24 plus 45 gibt 69. 69 plus 45 gibt 74 214. Mache ich da einen Connection-Fehler jetzt? Mache ich, weil 13 plus 21 nicht 24 gibt. Ich das aber nachkorrigiere. Also sagen wir, das Rad ist falsch. Sagen wir einfach mal, das Rad ist falsch. Dann wäre dann nicht 24, sondern 34. Die Ziffern auf dem Codrad ändern sich dramatisch. Kann es sein, dass jeder einzelne Stellenwert anders behandelt wird? Sieh dir die Reihe an und die Zehnerreihe. Die Ziffern auf dem Codraht ändern sich dramatisch. Kann es sein, dass jeder einzelne Stellenwert anders behandelt 3, 4, 8, 3, wird? 8, 3, Sieh 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, wir 3, 1, 1, 2, wir 1, und 55, was 89 gibt. 89 existiert für die 3. Dann wäre aber die 4. 55 plus 89. Und das steht auch nicht hier drin. 334. Es ist 334, weil ist halt so. Und die letzte Zahl, wenn ich 5 auf 5 lege, ist 21. Anscheinend habe ich da einen Fehler gemacht. Wo habe ich denn hier einen Fehler gemacht? Wenn ich 8 auf 1 liege. Hat 0. Okay, ja. Ich glaube, ah, ich, glaub, ich habe im alten Codierung einen Fehler gemacht. aber... 2 auf 6. Okay. Ich glaube, ich habe es hier hingelegt, ne? Okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber ich, ich weiß wieder nicht, wie sich das zusammensetzt. Ich komme gerade nicht drauf. Laden. Abnorme Gehirntätigkeit bei Kindern im Alter von drei Monaten bis 18 Jahren und bei sind zwischen 19 und 30 neue Eine Studie folgt. Herr Das Verkaufszahlen abnehmen und Proteste zunehmen. Die Wirtschaft ist in Aufruhr. Alle Analysen zeigen, dass sich das System stabilisieren soll, stattdessen haben wir es mit dem Gegenteil ...sollen sie gucken, ob das irgendwas mit dem Kontrollministerialismus von äh, Abstergo zu tun hat. Das war auch was mit dem Fernsehsender, den wir gehört haben. Und irgendwas passt da nicht rein. Also wird weiter untersucht. Laden. Die zwei Keilen sehen sich komplett aus. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe nichts, was in dritter Position flach ist. Aber ich habe ein Plus 1 und ein Minus 1. Wachsinn, weil das ist das komplette Gegenteil. Das sieht besser aus. Macht aus wirklich ein Try and Error, also nicht wundern. Jetzt brauch ich einen Spike in der Mitte, der ganz hoch ist. Oh, Es ist so knapp und nicht richtig schade. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Wir brauchen zwei. Das ist die... Wow, zwei Stück. Wenn Sie dieses Band abspielen, habe ich diese Welt verlassen und dieses großartige Unternehmen. Abstergo Industries, unsere große Hoffnung für die Menschheit, für Sie. Hören Sie nicht auf Ihre Ratgeber. Die sind zu sehr in Oberflächlichkeiten und Lifestyle verstrickt. Wir haben den Kapitalismus geschaffen, aber wir sind keine Kapitalisten. Unsere Ziele sind nobel. Das primitive System der Kontrolle durch Geld ist nur ein Verband über der Wunde, die wir heilen wollen. Die Menschen in dieser Welt sind verunsichert, verloren, verängstigt und unfähig, selbstständig zu produzieren. Ohne uns wären sie nur Tiere, Sklaven der anderen, die eine solche Verantwortung nicht verdient haben. Wir haben sie davor gerettet, vergessen sie das nicht. Aber genug von der Vergangenheit. Ich muss sie vor der bevorstehenden Krise warnen. Obwohl ihr Umfeld es leugnen wird, sind wir bald schon unfähig, neue Märkte zu generieren. Die Leute werden immun gegen unsere Ökonomen und Entertainer. Wenn der freie Markt stirbt, wenden sie sich gegen uns. Also zögern sie nicht. Inzwischen wurde ihnen gezeigt, was nur die Großmeister unseres Ordens gesehen haben. Nun wissen sie, warum Abstergo, warum das alles nötig war. Und nun wissen Sie, was zu tun ist. Halten Sie den Kurs. Wir geben Ihnen Freiheit. Freiheit von Angst, Freiheit von Pornografie, von ekelerregenden animalischen Trieben, Freiheit von Demokratie. Am Ende wird die Menschheit uns danken. In hoc signo vinces. Laden. Alright, 64 Felder, alle Schichten und Geschichten. Jeder Zug vorher gesehen, dann hat ausgereift. Ob der Gott es zu ist, ist das Spiel der Firma, es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg. Stimmt. Wir können hier nicht zurück wegen der Dame, hier können wir nicht bleiben wegen dem Pferd und da können wir nicht hin wegen dem Pferd. Das Aufgeben ist außerhalb des Boots. Laden. Ich beende es. Ich kann es beenden, aber es geht nicht weg. Es ist fast soweit. Edmund Miles. Ich weiß, wie der Weg geöffnet wird. Bald wird mein wahrer Zweck enthüllt. Bald bin ich nicht mehr allein. Laden. Quarantänezone. Ich hasse dieses Rätsel. zu deaktivieren ist jetzt so. Ich eine Spirale gemacht, ne? Quarantäne aufgehoben. Das Bun der liegt in der da ist nichts. Komisch. Ich sehe enorme Datenmengen. Was meint ihr mit, das Wunder liegt in der Ausführung? Keine Ahnung. Ein Kommentar zum Nihilismus? Er spielt mit uns. Außer... Es ist kein Video. Moment. Start es, wenn du bereit bist. Das ist kein Video. Okay, wir sind Desmond. Nicht alter E oder Ezio, sondern Desmond. Damit habe ich nicht gerechnet. Was ist das? Hier ist nichts. Ich will nur gucken, ob da was ist. Das sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas. Okay. Hab ich jetzt unsere Hilfe bestimmt, oder? Bin ich zurück? Nein, ich bin nicht zurück. Diese Wand hatte ich noch nicht. Ist das? Ich es echt nicht. Wait. Das ist nicht dein Ernst, oder? Achso. Wieso soll mich diese Hindernis sein? Das ist ein Rätsel nochmal. mal. Es geht auch nicht mehr weiter hier. Also muss ich ja diese Pfad hier nehmen. was passiert, wenn ich einfach zurückgehe? kann alles zurück. Ich ziehe den Start da unten noch. Aber das bringt ja nichts, wenn ich jetzt zurückgehe. nicht dass die wollen dass ich zurückgehe das wäre zu einfach okay, hier ist eine wand to do a soft truth level. Ich muss zuerst noch die kurze Bar freischalten Also man schaltet so Stück für Stück das Level frei okay. Ja, das macht eigentlich Sinn Ich dachte, das wäre zu einfach, deswegen habe ich es nicht probiert Ich habe es mir tatsächlich auch überlegt, ob ich es machen soll Ob ich dann das also, in nee. Das heißt, wir müssen noch die, die kurze Ich komme hier gar nicht mehr hoch Oh, warte mal Es ändert sich jedes Mal, wenn ich hier hochkomme. Das sind vier Striche, also gehe ich nochmal zurück. Es waren es aber nur noch äh, trotzdem vier Striche. Muss ich vielleicht ganz runter, dass es sich resettet. Ja, das auch falsch. Wann bin ich denn hochgekommen? Ich bin doch von. Eben okay, mit der 2 komme ich hoch. Okay, okay. Und jetzt nehme ich die Kleinen. Und jetzt? habe ich einen Checkpoint da gehabt. Hier ist nichts mehr. Ich habe alle Items freigeschaltet also. Jawohl. Das war doof. Ich soll gucken, wo die Hitboxen auftauchen. Ne? Okay, das war knapp Kompiliere Subsystem Infrastruktur Sehnen Herz Stimme Subjekt 16 <lacht> Ja Ja Subjekt 17 Du bist tot ich sah dein Blut. Keine Zeit. Es ist viel später, als du denkst. Zu spät, um sie zu retten. Wen? Sie ist nicht die, für die du sie hältst. Alles, was du erreichen willst, alles, was dir wichtig ist, es ist schon verloren. Erklär es. Bitte. Eden. Sie... In Eden. Finde Eva. Den Schlüssel. Ihre DNA... Sprich! Ich kann nicht. Die Sonne, dein Sohn. Zu, zu schwach. Muss Energie auffrischen. Geh nicht. Ich bin bis zum Ende bei dir. Finde mich in der Dunkelheit. Das war strange. Das hat uns jetzt nicht viel geholfen mit der Story. <lacht> oh wow. So haben wir es geschafft. Jetzt brauche ich nur noch. Wir müssen nur die englis ist. War die Engelsburg nicht... Nein, nicht das ich da. Okay, die Engelsburg ist hier. Ich melde mich gleich nochmal. So, zum letzten Mal auf die Engelsburg hoch noch. Und zwar für einen ganz kleinen Grund. Ich hoffe, es zählt dann da, wo ich springe. Äh, für eine Trophäe mit dem Fallschirm. Das ist das letzte, was ich noch mache, bevor ich dann wechsle. Und das nächste Mal, wo wir uns in Assassin's Creed sehen. Ist in der HD-Version von alle Ähm, Revelations. Das war knapp. Ich hatte schon Angst, dass es nicht schafft. Problem ist, ich weiß nicht, wie man wirklich zur Spitze hochkommt. Das scheint es ja nicht zu sein. Vielleicht. Oh. Nicht mal ansatzweise. Ja, aber hier gibt es einen Weg, das ist schon mal etwas. Ja, doch, das scheint nicht schlecht zu sein. Uh. Okay, das sieht. Arg okay, das sieht nicht mehr so schlecht aus. Jetzt da hoch. Oh, es ist hell. Der höchste Punkt der Engelsburg. Es muss der höchste Punkt sein hier oben eigentlich. Und die Trophäe sagt nur, springt vom höchsten Punkt vom von der Engelsburg. Muss nur vorsichtig sein, ich will nicht runterfallen jetzt. Jawohl. Oh, ich will nach hinten schon, Nicht lenken. Ah. ah, ich kann die Kamera nicht freidrehen. Okay, schade. Viele Trophäen kann ich eh nicht mehr machen, es sind glaube ich noch zwei Stück, irgendwie eine Kombi verbringen oder jemand mit einem Besen verhauen, wie das ist es der Multiplayer, Gerollt eine Lampe, und da würde ich sagen zählt das Projekt Assassin's Creed Brotherhood jetzt für abgeschlossen, ich bin eigentlich fürs Zuschauen auf euch gefallen, wir sind uns bei einem anderen Projekt wieder, tschüss!